Hallo, ich bin die Annette Kratze. Ich bin Kursleiterin für Aroa hier an der Volkshochschule in Leipzig. Aroa ist ein Herz-Kreislauf-Training im Dreivierteltakt. Es ist inspiriert aus dem Haka, dem Kriegstanz der Maori, dem Tai Chi und dem Kung Fu. Aroa ist kräftigend, fordernd genauso wie entspannend für Körper und Seele. Um euch einen kleinen Einblick zu verschaffen, spielen wir jetzt eine kleine Sequenz ein und ich zeige euch die Bewegungsabläufe. Kurz und knackig, ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde mich freuen euch in meinem Kurs begrüßen zu dürfen.